Herzlich Willkommen zu unserem zweiten Meet -and Code Workshop. In diesem Video stellen wir dir Sonic Pi vor und zeigen dir, wie du mit Hilfe von Code deine eigenen Sounds und Songs erzeugen kannst. Sonic Pi wird auch als Live Coding Synthesizer bezeichnet, weil es ein digitaler Synthesizer ist, der in Echtzeit mit Hilfe von Programmierung gespielt werden kann. Eine Live Performance vom Erfinder Sam Aaron sieht dann zum Beispiel so aus. Jetzt aber nochmal von vorne. Als erstes solltest du Sonic Pi installieren. Sonic Pi ist Open Source und gibt es kostenlos für Windows, Mac und sogar den Raspberry Pi. Gehe für den Download in deinem Browser auf die Webseite www.sonicpy.net und wähle dort dein Betriebssystem aus. Pausiere an dieser Stelle ruhig das Video, um Sonic Pi zu installieren. Bevor wir richtig loslegen mit der Klangerzeugung, zeige ich euch kurz die Oberfläche von Sonic Pi. Das große Fenster in der Mitte ist der Code Editor. Hier schreibst du Code und steuerst damit den Synthesizer. Es gibt verschiedene Puffer, in denen du unterschiedliche Codes erstellen und speichern kannst. Am oberen Bildschirmrand findest du eine Menüleiste mit Run und Stop. Kannst du deinen Code starten und stoppen? Du kannst Code aber auch speichern mit Save oder ein Musikstück mit Record aufnehmen. Rechts findest du verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für den Editor, zum Beispiel um Text zu vergrößern oder zu verkleinern. Ebenso findest du dort den Hilfe-Button. Dieser öffnet das Hilfesystem. Das ist super wichtig, um neue Funktionen zu lernen und Sonic Pi besser zu verstehen. Lass dieses also am besten gleich auf. Rechts gibt es dann noch ein Protokollfenster. Wenn der Code gestartet wird, siehst du hier, was dein Programm gerade tut. Hier kannst du auch gut nach Fehlern suchen. Ebenso werden dir Fehler mit einem pinken Pfeil angezeigt und in einem Ausgabefenster was dann unterhalb des Code Editors erscheint. Die ersten Klänge kannst du mit dem Befehl Play erzeugen. Play spielt immer eine Note ab. Die Note kannst du als Zahl oder auch als Notenwert angeben. Merke dir dabei, kleinere Zahlen sind tiefere Töne und größere Zahlen spielen höhere Töne ab. Du kannst aber auch mehrere Töne gleichzeitig abspielen und so einen Akkord erzeugen. Welche Zahlen welche Noten ergeben, kannst du über eine midi tabelle herausfinden. So ist zum Beispiel die Zahl 60 ein C in der vierten Oktave. Willst du eine Melodie spielen und nicht alle Töne gleichzeitig, benötigst du noch den Befehl sleep. Bei sleep macht das Programm eine Pause. Den Wert gibst du dabei in Sekunden an. Veränderst du den Wert von sleep, kannst du den Rhythmus verändern. Das klingt dann zum Beispiel so. Willst du den grundlegenden Klang verändern, kannst du den Befehl use synth verwenden. Sonic Pi schlägt dir hier in einer Liste viele verschiedene vorgefertigte Synthesizer Sounds vor. Ab dieser Stelle im Code wird dann der ausgewählte Synthesizer eingesetzt. Probiere ruhig verschiedene Sounds aus und gucke, was dir gefällt. Die generelle Geschwindigkeit deines Songs kannst du am Anfang deines Codes mit dem Befehl Use BPM festlegen. Probiere dafür Werte zwischen 20 und 200 aus. BPM ist eine Abkürzung für Beats per Minute oder auf Deutsch Schläge pro Minute. Es ist eine Maßeinheit die für das Tempo von Musikstücken verwendet wird. Schleifen spielen in der Programmierung, aber auch in der Musik eine große Rolle. Mit einer Schleife kannst du einen bestimmten Beat oder eine Melodie immer wieder wiederholen. Für das Live-Coding verwendet man Live-Loops. Ein Live-Loop beginnt mit dem Befehl live-loop. Dahinter steht der Name des Loops, welcher immer mit einem Doppelpunkt beginnt. Der eigentliche Code, der nun unendlich oft wiederholt wird, steht zwischen dem Befehl DO und dem Befehl END. Wenn ich nun mein Programm starte, wird mein Code in der Schleife unendlich oft wiederholt und erst gestoppt, wenn ich mein Programm wieder stoppe. Live Loops kannst du bearbeiten, während dein Programm abgespielt wird. Wenn du das Programm neu startest, wird deine Melodie automatisch verändert, ohne einen Takt auszulassen. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Mehrere Live-Loops werden in Sonic Pi automatisch synchronisiert und sind dadurch immer im Takt. Das ist super, um live vor Publikum Musik mit Sonic Pi zu performen. Versuche nun selbst, einen oder mehrere Live-Loops zu erstellen und die Noten darin zu verändern. Experimentiere mit den Befehlen Play und Sleep, und verschiedenen Zahlenwerten herum. Statt digitaler Synthesizer, welche Klänge selbst erzeugen, kannst du auch Samples verwenden. Samples sind kurze Audioschnipsel, zum Beispiel von Schlagzeugsounds wie gerade eine Snare oder von anderen Instrumenten. Diese können sehr kurz oder auch länger sein. Samples sind super, um zum Beispiel einen Beat zu erstellen. Um ein Sample abzuspielen, verwendest du einfach den Befehl Sample und wählst dann hinter dem Doppelpunkt eins der vielen vorhandenen Samples aus. Mit Sleep kannst du verschiedene Samples rhythmisch anordnen. Ich habe nun verschiedene Samples verwendet um einen Live-Loop mit einem einfachen Drumbeat zu erstellen. Ich verwende darin drei verschiedene Samples. Einen Sample von einer Kick-Drum, einen Sample von einer geschlossenen Hi-Hat und einen Snare-Drum-Sample. Zusammen mit meinen zwei anderen live Loops klingt das Ganze dann in etwa so. Hier seht ihr noch einen weiteren Sample, der so eine Art stehenden Ton abspielt, den ihr gerade gehört habt. Diesen Sample würde ich jetzt gerne immer wiederholen, sodass dieser nicht am Ende abbricht. Das kann ich tun, indem ich hinter Sample einen Befehl sleep hinzufüge und diesem den Befehl sample duration übergebe. In einer Klammer dahinter füge ich nun den Namen meines Samples zu, nämlich MB Drone. Und füge das Ganze in einen Live-Loop ein. Den nenne ich mal Sample, starte den mit Do, füge am Ende wieder ein End hinzu. Das führt dazu, dass mein Sample abgespielt wird, das Programm dann genauso lange wartet, wie mein Sample dauert und mein Sample dann erneut gespielt wird. Das hört sich dann so an, als würde der Sample immer wieder laufen. Als letztes möchte ich euch zu den Samples den Befehl Rate zeigen. Rate fügt ihr einfach hinter einem Sample mit einem Komma ein. Mit Rate könnt ihr die Geschwindigkeit und so auch die Tonhöhe eures Samples verändern. Mit dem Wert 1 verändert sich dabei gar nichts. Gebt ihr größere Werte ein, wird euer Sample schneller abgespielt und die Tonhöhe wird so höher. Fügt ihr Werte kleiner als 1 ein, wird das Sample langsamer und so auch die Tonhöhe tiefer. Mit negativen Werten, mit einem Minus davor, könnt ihr eure Samples auch rückwärts abspielen lassen. Damit könnt ihr teilweise verrückte Effekte erzielen. Leider macht es sich bei diesem Sample gerade nicht so bemerkbar. Achtet ebenso darauf, dass wenn ihr Sleep Sample Duration verwendet, ihr immer den gleichen Rate-Wert hinter eurem Sample hinzufügt, wie es hier oben bei eurem Sample-Befehl macht. So ist die Länge eurer Pause immer genau richtig und euer Sample wiederholt sich in einer endlosen Schleife. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, deine Sounds anzupassen und zu verfremden. Das sind sogenannte Optionen. Alle Optionen werden wie Rate mit einem Komma hinter dem Play- oder dem Sample-Befehl hinzugefügt. Du kannst zum Beispiel mit Amp die Lautstärke deines Sounds oder mit Pan die Richtung, aus welcher ein Sound kommt, bestimmen. Gibst du bei Amp Werte, die größer als 1 sind, ein, wird die Lautstärke deines Sounds erhöht. Mit Werten kleiner als 1 wird dein Sound leiser. Bei Pan kannst du Werte zwischen 1 und minus –1 eingeben. Gibst du einen Wert von 1 ein, kommt dein Sound nur aus dem rechten Lautsprecher. Bei minus 1 kommt der Sound nur von links. Gibst du den Wert 0 ein, kommt dein Sound genau aus der Mitte. Probiere ruhig für Amp und Pan verschiedene Werte aus und gucke, wie sich deine Sounds verändern. Eine letzte Sache möchte ich dir noch zeigen. Diesmal geht es um den Zufall. Ein Vorteil an programmierter Musik ist nämlich, dass du den Computer zufällige Melodien erfinden lassen kannst. Das geht mit dem Befehl .choose. Füge dafür hinter Play eine Liste von verschiedenen Noten in eckigen Klammern ein. Zwischen den einzelnen Noten muss immer ein Komma stehen. Hinter der schließenden eckigen Klammer fügst du dann den Befehl .choose ein. Der Computer wählt nun immer nur einen Ton aus der Liste zufällig aus und spielt diesen ab. Eine Zufallsmelodie klingt dann zum Beispiel so. Das war's für heute von uns, jetzt bist du dran. Probiere die verschiedenen Funktionen von Sonic Pi aus und versuche damit einen eigenen Song zu erstellen. Nimm dann deinen Song mit der Record-Funktion auf und schicke uns die gespeicherte Datei zu. Viel Spaß dabei, wir sind gespannt auf eure Ergebnisse.